Eigentlich ähm, war die Grundidee von, von Klaas und mir, wir wollten einfach mal zeigen, so die in der ganzen Bandbreite, was man in Kugis an Darstellungsmöglichkeiten hat. Und da sind sicher viele Sachen dabei, die auch durchaus bekannt sind. Äh, ich hoffe aber, dass für den einen oder anderen auch was äh, Neues dabei ist oder für alle irgendwo was Neues dabei ist. Wir sind eigentlich so gesehen drei Vortragende und machen hier jetzt, also das nennt sich Live Demo. Das heißt, wir haben hier gar keinen Vortrag in dem Sinn, sondern zeigen einfach die Anwendung von der Software. Ich, ich würde jetzt direkt anfangen, ich habe hier das äh, Kugis 3.4 zu laufen. Ich habe ein paar Daten mitgebracht und ähm, das, also jetzt im Anfang, ach wir, nee, wir machen, ich mache jetzt kein, keine Inhaltsangabe Vorfeld. Ähm, ich habe hier, hab hier von mir ein paar Straßendaten mitgebracht, das sind also, also Linien, die ähm, und die, die ganz einfache Geschichte wäre jetzt eben, dass wir tatsächlich eine kategorisierte Darstellung machen. Wir haben hier eine Spalte, wo die Straßenklasse drin ist. Wenn ich ja, Das heißt, hier A ist für Autobahn, B ist Bundesstraße, E weiß ich gar nicht mehr genau, sind also verschiedene Straßenklassen. Das wäre das Einfachste. Ich, wenn ich das anwende, bekomme ich eine unterschiedliche Einfärbung. Jetzt erstmal von Kugis vorgegeben. Der nächste Schritt an der Stelle wäre jetzt zu sagen, ich, äh, ich, ich brauche einzelne Klassen nicht, beziehungsweise will Klassen zusammenfassen. Ähm, das könnte man in der kategorisierten Darstellung tun. Ich würde jetzt aber tatsächlich eigentlich von der kategorisierten Darstellung auf die ähm, regelbasierte Darstellung wechseln. Das äh, Schöne an KUGIS ist, wenn ich kategorisiert bin und ich äh, wechsle auf regelbasierend, dann werden wir sofort ganzen äh, Kategorien in, äh, in Klassen, also in, äh, Quatsch, in, in Regeln umgewandelt. Ähm, wir haben jetzt hier also wie gesagt A ist die Autobahn, ähm, B wäre die Bundesstraße, G die Gemeindestraße. Das sind die Klassen, die ich jetzt eigentlich auch überhaupt nur darstellen möchte. Das heißt, äh, im ersten Schritt äh, schmeiße ich jetzt einfach alles, was ich nicht brauche, raus an Klassen und ähm, das alles, was, was jetzt nicht in einer Klasse erfasst ist, landet in dieser ELS-Klasse. Das heißt, ich habe jetzt nur noch äh, wenige äh, Klassen äh, hier vorliegen. Ähm, die, die Idee wäre jetzt sozusagen, eine, eine Darstellung zu machen, die ähm, ja, wie man das halt so kennt mit der Straße, dass das auch so eine dünne, dunkle Linie ist und eine helle, äh, dicke Linie, die drauf liegt. Das äh, will ich mal kurz äh, zeigen. Das heißt, wir haben jetzt für die Autobahn, da nehmen wir halt irgendwie eine... Ähm, eine dunkle Linie, die jetzt hier ähm, na, von mir aus schwarz. Und dann mache ich eine zweite Linie drauf. Ich kann immer so viel ähm, machen, wie ich möchte. Die äh, schwarze Linie mache ich vielleicht mal auf 8. Und dann lege ich jetzt hier irgendwie eine ähm, Autobahn von mir aus, irgendwas Gelbes drauf. Die Orangen hier, so, okay, anwenden ich schon, ach, die habe ich natürlich nicht dick genug gemacht. Wenn ich die andere auf 8 habe, mache ich die jetzt von mir aus auf 6. Ja, jetzt ich hier schon, äh, sieht man hier schon einzelne Probleme, die wir mit der Darstellung bekommen. Wir haben hier die, ähm, die Linien, die ähm, wird halt eben irgendwie übereinander gezeichnet, weil die jetzt sehr dick sind, sehen wir also die, die Linien enden. Da kümmern wir uns gleich drum. Ich würde jetzt nochmal die Bundesstraße entsprechend machen. Auch hier lege ich irgendwie eine schwarze Linie unten rein. Die mache ich ein bisschen schmaler, nehme ich jetzt von mir aus die, die 7, ähm, eine gelbe Linie obendrauf. Da mache ich dann 5. Okay, und dann habe ich noch diese Gemeindestraßen, wie gesagt. Ähm, mache ich auch schwarz und lege dann weiß oben drauf oder irgendwie ein grau oder so. Es kommt jetzt ja nicht aufs Detail an, da nehme ich dann halt die 6 zweite Linie obendrauf, ähm, dann mit der 4 so, und die anderen die sollen einfach nur eine, eine dünne schwarze Linie sein. Ich gehe auf OK. Ja, so jetzt sind die die Straße im Prinzip ein bisschen äh, symbolisiert und ähm, Jetzt kommen wir zu einer äh, anderen Geschichte, die ähm, einzelne vielleicht noch nicht so kennen. Ich gehe, nehm, ich gehe davon aus, dass das jetzt eigentlich schon relativ äh, klar ist. Aber man hat sich vielleicht gefragt, was diese Symbolebenen bedeuten. Die Symbolebenen, die ähm, steuern im Prinzip, in welcher Reihenfolge gerendert wird äh, innerhalb des, ähm, des Layers. Das heißt, ich kann, äh, das ist hier ähm, immer eine, eine Reihenfolge, die über ähm, Ziffern dargestellt wird. Jetzt möchte ich ja wie gesagt die, die schwarzen Linien nach unten haben und die bunten eben oben drauf. Das heißt, ich gebe den, den bunten Linien eine höhere Priorität. Ich gebe ihnen jetzt einfach allen mal eine 10. Mal gucken, wie es dann eben aussieht. Ja, und wenn ich das jetzt ähm, anwende, dann, dann verschwimmen die Linien sozusagen. Ich habe das jetzt wahrscheinlich ein bisschen zu dick gemacht für den Maßstab. Wenn ich hier reinzoome, dann, dann sieht man die Autobahn an der Stelle auch besser. Äh, sieht man aber auch noch, dass die Autobahnzufahrten, die möchten vielleicht doch äh, unter die gelben verschwinden. Das heißt, ich kann jetzt wieder in die Symbolebenen reingehen und, ähm, und die gelben nochmal höher priorisieren. Dass die, die, die Ziffern, die, welche Ziffern ich eingebe ist oder welche Zahlen nicht eingebe, ist vollkommen egal. Es geht nur darum, dass die eine höher ist als die andere. Okay, jetzt wird die wird hier, in dem Fall ist das tatsächlich eine Brücke, das heißt das passt. Jetzt müsste ich natürlich die schwarze Linie von der Bundesstraße auch wieder oben über die Autobahn drüber ziehen. Ähm, und so kann man sich da eben, eben weiter reinarbeiten. Der, der nächste Schritt wäre jetzt, ähm, dass wir ähm, auch die Straßen mit, mit einem äh, Straßennamen beschriften. Ah, da haben wir hier irgend, ähm, das, ähm, das Namensfeld. Jetzt haben wir die ganzen beschriftet und sehen wir aber schon, naja, die ganzen vielen kleinen Dinger sind auch beschriftet und eigentlich äh, sind das auch sehr viele Beschriftungen und äh, zweitens kann man es eigentlich gar nicht gut lesen. Da macht man ja üblicherweise zum Lesen ähm, den, den Puffer an. Das machen wir hier auch. Und... Ähm, Hier mach, setzt noch den Haken anschließend Linien verbinden, um doppelte Beschriftungen zu vermeiden. Dann wird eben sozusagen die, die, eine zusammenhängende Straßenlinie wird dann nur noch einmal beschriftet. Dann sieht das Ganze schon deutlich klarer aus. Kann man auch vielleicht besser lesen. Jetzt von hinten nicht. Ich mache mal insgesamt die Schrift etwas größer. Ja, 16. Jetzt, als wäre, jetzt ist der nächste, die nächste Idee natürlich, naja, jetzt habe ich die... Äh, die Gemeindestraßen, also die weißen habe ich jetzt ähm, mit einem weißen Puffer, das ist hübsch, aber die, äh, die Bundesstraße hier, die habe ich auch mit einem weißen Puffer, das ist nicht so hübsch, da würde ich vielleicht auch lieber einen gelben Puffer nehmen. So, und da kommen wir jetzt zu der, ähm, zu der ganzen regelbasierten Geschichte, das ist der falsche Layer, das ist auch der falsche Layer, das ist der richtige Layer. Ähm, das ich nehme an, die meisten kennen sowieso den Ausdruckseditor, und ähm, hier ist eben dann die Möglichkeit, die, ähm, den Ausdruckseditor, für, nicht für die Größe, sondern für die Farbe brauche ich das. Das heißt, äh, eigentlich hat man, hat man immer hier diese datengetriebene Übersteuerung. Das heißt, wir können entweder aus, aus irgendwelchen Datenfeldern Werte ziehen. Ich könnte jetzt in einem Datenfeld ähm, die, die ähm, Farben schon vordefiniert haben. Was ich jetzt hier machen möchte, ist, dass ich tatsächlich hier eine, eine Regel aufbaue für die Farbe muss ich mir natürlich die Farbe nochmal angucken. Die habe ich, ja, habe ich mir natürlich nicht gemerkt hier. Ich brauche jetzt das Gelb erstmal nehmen. Das heißt, hier ähm, kopiere ich mir den Farbwert raus. Gehe zur Beschriftung, gehe hier zum Puffer, gehe hier auf Bearbeiten. Und könnte jetzt hier, also das ist eben dieser, Aus, dieser ähm, Ausdruckseditor. Der hat, kriegt in jeder Kugelsversion im Allgemeinen immer wieder neue Funktion hier ist sehr viel drin. Es ist auch alles hier mit einer mehr oder weniger guten Hilfe versehen. Ähm, letztendlich immer mathematisch oder auch, ähm, ja, man kann dort auch Geometrien erzeugen. Ich glaube, das Neueste war, dass man jetzt auch Geometrien dort puffern kann zum Beispiel. Also man kann sich dann einen Puffer aufbauen innerhalb des Ausdruckseditors. Das macht bei der Beschriftung jetzt natürlich keinen Sinn, vor allem jetzt nicht für den Farbwert. Der Farbwert kann kein Puffer sein, also ist immer die Frage, was, was passiert da erwartet jetzt ja von mir hier eine Zeichenkette oder einen äh, HTML-Notation als String. Das heißt, ich könnte jetzt hier diese, äh, diese Zeichenkette äh, reinkopieren, die ich, die ich gerade ähm, kopiert habe. Das muss ich dann als String definieren, das heißt in einfache Anführungszeichen setzen, dann ist das auch ähm, das akzeptiert. Jetzt würden aber alle mit dem Gelb gezeichnet. Das will ich ja nicht, sondern ich möchte ja nur, dass die Bundesstraßen äh, mit dem Gelb gezeichnet werden. Das heißt, ich kann jetzt hier äh, eine Case-Anweisung machen. Case wenn, dann würde man hier bei den Feldern, da haben wir das Feld Klasse, Klasse gleich, ich klicke das jetzt zusammen, so das war die Bundesstraße, also ein B, wenn dieser Farbwert Endebedingung. Ja, und jetzt, ähm, ansonsten würde er dann das Weiße nehmen. So, und jetzt haben wir hier diese... Ja, der Radweg, den würde ich eh nicht beschriften. Müsste ich, so, ich müsste jetzt nochmal die Beschriftung ausschalten für die äh, Elemente, die jetzt eigentlich gar nicht Bundesstraße oder Autobahn. Die Autobahn würde ich auch nicht beschriften wollen, das macht auch keinen Sinn, aber die normalen Straßen würde ich beschriften wollen. Man kann die Beschriftung auch noch biegen und so weiter. Ich, da sind also viele Möglichkeiten gegeben. Ich habe das hier mal fertig. Ja, so, so würde das dann aussehen, wenn es fertig ist. Habe ich jetzt ein bisschen andere Farben genommen. Aber da ist eben tatsächlich ähm, im Layer drin, habe ich die Beschriftung regelbasiert. Ich habe gesagt, nur die, nur die Klassen G, B und L, also ähm, Gemeindestraße, Bundesstraße, Landesstraße auch noch. Das war im Süden ein kleines Stückchen noch. Das sieht man jetzt hier im Ausschnitt gar nicht. Nur dann will ich überhaupt, will ich überhaupt die Beschriftung machen, also für die Autobahnen und für diese ganzen Radwege eben nicht. Und ähm, ja, bei der Symbolisierung habe ich hier noch äh, verbessert, dass hier die, ähm, die Linienenden ähm, abgerundet äh, hier rund sind. Und bei der unterliegenden Linie flach, damit das eben nicht so überlappt. Und das gibt dann halt hier, wie wir im ähm Zoom nochmal hin. Also in diesem Bereich sieht man das zum Beispiel, wie dann hier das, das Linienende aussieht. Das sieht eben gefälliger aus, als wenn da diese, diese dunkle Linie nochmal so richtig so einen fetten Klumpen dran macht. Gut, das wäre jetzt eigentlich erstmal mein erster Teil. Dann übergebe ich jetzt an Klaas. Ja, danke. So, das. Die ist jetzt, was ich zeige, direkt an das an. Ähm, soll ich das speichern? Nee, was nee, der Bernhard gesagt hat. So, jetzt muss ich ja mal zu meinem Projekt. Äh, Sagen wir nochmal, wo, wo warst du das abgelegt, meine Sachen? Äh, das hm. war. Schweißausbruch, aus Bruch. Ähm, Data? Einfach unter Data, ne? Data. Und. Alles klar Alles klar, danke. So. Ähm, ja, das, was der Bernhard gezeigt hat, das führe ich jetzt nochmal fort an einem Beispiel ähm, eines, einer Stadtplan-Darstellung von Dresden, wo man nochmal so ein bisschen sehen kann, wie das Ganze aussehen kann, wenn es sozusagen fertig ist. So, ich zoome jetzt hier einfach mal raus und ähm, das Ganze ist aus OSM-Daten erstellt worden. Jetzt sieht man eine Darstellung äh, im Maßstab 1 zu 185.000, wo man einfach die Siedlungsfläche ähm, Wald etc. so ein bisschen ähm, dargestellt sieht, nur die Autobahnen und Hauptstraßen und Haupteisenbahnlinien. Wenn ich jetzt reinzoome schrittweise, dann sieht man, dass sich die Darstellung verändert. Jetzt ähm, sieht man schon ein bisschen mehr Straßen. Noch einen Schritt weiter tauchen Beschriftungen auf, allerdings nur Beschriftungen von wichtigen Straßen. Ähm, jetzt tauchen irgendwann die Gebäude auf die Beschriftungen der wichtigen Straßen kann man irgendwie erkennen Sie sehen. Das draußen auch kann man erkennen, sind ein bisschen fetter. Wenn ich jetzt weiter reinzoome, dann jetzt ist ein Moment, wo es irgendwie nicht so ganz schön ist, weil man die Beschriftung der kleinen Straßen nicht sieht und jetzt komme ich langsam rein und kann auf die Hausnummern gucken und sehe, dass ich hier überall eine sinnvolle Beschriftung für jede Straße habe und dass die einzelnen Straßen unterschiedlich dargestellt sind und wenn ich reinzoome, dann sieht man, dass die Beschriftungsgröße bezogen zu den Straßen auch immer gleich bleibt und dass es jetzt so ein bisschen ist, als wenn ich jetzt mit dem Fallschirm langsam Richtung Boden gehe, dass die Straßen breiter werden. So, und, ähm, konzeptionell ist das Ganze eigentlich so erstellt, letztlich ist es das, was Bernhard gezeigt hat, nur noch mal ein bisschen weiter ausformuliert. Ich zeige es einmal am Beispiel der Straßen. So, das Ganze ist eine regelbasierte Darstellung. Regelbasiert können wir im QGIS zum einen inhaltliche Regeln definieren, die sich auf die Attribute beziehen, zum anderen können die Regeln auch maßstabsbezogen sein, so dass man eine unterschiedliche Darstellung bei unterschiedlichen Maßstäben hat. Das ist ganz spannend, wenn man jetzt ein Projekt aufbaut, was eben nicht nur an einem bestimmten Maßstab sinnvoll aussehen soll, sondern wo ich rein und rauszoomen kann. Und das ist hier so ein bisschen ähm, betrieben worden ich hier das Treffen, ich habe immer ein bisschen eine unruhige Hand, so. Ähm, man sieht, die Regeln sind hier ganz einfach, Bundesautobahn, Autobahn gleich 1, da ist ein bisschen Vorbereitungen drin, das sind ähm, OpenStreetMap-Daten, damit man nicht zu aufwendige Abfragen hat, ist da sozusagen viel in extra Spalten geschrieben worden. Jetzt sieht man jeweils die Maßstabsregeln. Ähm, in dem großen Maßstab habe ich die einzelnen Objekte, ich gehe jetzt mal hier einfach in eine Regel hinein, die normale Wohnstraße, in Karteneinheiten definiert. Das ist ein ganz wesentliches Steuerinstrument im QGIS, dass ich die Größe, Breite von Symbolen kann ich in unterschiedlichen Einheiten definieren. Jetzt im ähm, QGIS 3 ist die Liste noch größer geworden. Ich bleibe jetzt mal so bei den grundlegenden Karteneinheiten und Millimeter. Also, man könnte auch sagen, Bildschirmeinheiten und Karteneinheiten in der Welt. Karteneinheiten meint Einheiten des Koordinatensystems. Das heißt, wenn wir in UTM oder Gauss-Krüger arbeiten, Meter. Das heißt, hier ist jetzt die Breite der Straße bezogen zur Welt definiert. Also, das heißt, das ist jetzt elf Meter. Und dadurch erreiche ich, dass, wenn ich rein- und rauszoome, dass mir sozusagen das Straßenmodell nicht entgleitet und irgendwann die Beschriftung und die Straße nicht mehr zueinander passen. So, ansonsten ist es hier wieder umgesetzt worden mit unterschiedlichen Symbolebenen, so wie das der Bernhard gerade gezeigt hat. Man kann die metrische Darstellung auch noch steuern, das habe ich hier nicht gemacht. Hier kann man sozusagen einen Maßstab festlegen bei dem sozusagen die metrische Skalierung aufgehoben wird und das Ganze wieder in Bildschirmeinheiten, in Millimetern dargestellt wird. Sonst würde, wenn ich jetzt nicht unterschiedliche Regeln definiert hätte, würde die Straße beim Rauszoomen ja irgendwann ins Unsichtbare verschwinden. Wenn ich jetzt die 10 Meter habe und ich will im Maßstab 1 zu 50.000, sehe ich sie nicht mehr. Deswegen sind zum Beispiel die Straßen hier im kleinen Maßstab wieder in Millimeter definiert. So, das heißt, ich habe hier eine Oberregel, ganz kleiner Maßstab, von irgendwie 1 zu 100.000 bis zum Abwinken. Dann habe ich hier die Regel für die mittleren Maßstäbe zwischen 1 zu 5.000 und 1 zu 100.000, wobei hier nochmal festgelegt ist, dass zu bestimmten Maßstäben bestimmte Straßen verschwinden. Zum Beispiel werden normale Straßen nur bis zum Maßstab 1 zu 30.000 angezeigt, sonstige Hauptstraßen bis zum Maßstab 1 zu 100.000. Das heißt, so können wir die Maßstäbe sehr genau definieren. Das Darstellen bei unterschiedlichen Maßstäben und jetzt sieht man, ich zoome raus, ich zoome raus, jetzt schrumpfen die metrisch dargestellten Straßen schon so ein bisschen, dass es grenzwertig wird und ab dieser Stufe ist wieder eine Darstellung in Millimetern. Jetzt haben wir die Beschriftung. Bei der Beschriftung ist es natürlich so, dass, ähm, kennen Sie vielleicht im, im Kartenlayout, man hat eine Beschriftung und wenn ich die Beschriftung in Millimetern definiere, ich habe ein Kartenlayout, das sieht alles schick aus, aber ich ändere den Maßstab ein bisschen, sofort entgleitet einen die Beschriftung und sieht nicht mehr, passt nicht mehr zu den Objekten. Deswegen ist es ausgesprochen sinnvoll, gerade bei solchen Beschriftungsaufgaben wie bei Straßen auch die Beschriftung in Karteneinheiten durchzuführen. Gehen in den Beschriftungsdialog. Jetzt sieht man, das ist erstmal eine relativ einfache Beschriftung. Ich beschrifte einfach nach dem Namen und habe hier eine Beschriftung in neun Karteneinheiten entstanden. Aber man sieht hier, ist überall das Symbol für einen Ausdruck. Das heißt, hier habe ich Dinge. Besonders geregelt. Zum Beispiel diese, bei diesem äh, Icon Fett, jetzt habe ich es ausgeschaltet. Ähm, so. Bearbeiten. Hier steht jetzt wieder. So. Case, wenn Hauptstraße, wenn das Attribut Hauptstraße ist, wenn 1 gleich 1, also ähm, Moment, das muss ich mal größer machen, Das wird ja gar nicht den ganzen Ausdruck So. Also, wenn im Attribut Hauptstraße, der Wert 1 ist und der Kartenmaßstab kleiner als 1 zu 30.000 wenn true, also das heißt, diese beiden Bedingungen führen dazu, dass die Beschriftung fett dargestellt wird. Es werden nur die Hauptstraßen ähm, 1 fett dargestellt und zwar nur, wenn sie in einem bestimmten Maßstabsbereich sind. Wenn ich jetzt hier zur Schriftgröße gehe, da ist das noch mal ein bisschen aufwendiger, so will ich jetzt nicht im, im Detail. Erläutern, aber man sieht, hier spielt zum einen der Maßstab eine Rolle, das ist diese Variable MapScale, zum anderen die Attributierung spielt eine Rolle und je nachdem was zutrifft, welche Schriftgröße, welcher Maßstab, welche Attributierung ist, erhalte ich eine andere Größendarstellung. Da sieht man schon, wenn ich jetzt mit Leuten Kurse mache zum Thema Beschriftung, sage ich eine einfache Beschriftung, wie man das macht im QGIS, kann ich jemandem in zehn Minuten erzählen, Ansonsten könnte man ein dreitägiges Seminar zu Beschriftungen machen und es wird nicht langweilig, weil die kartografische Beschriftung als solches ist schon immer eine Herausforderung gewesen. Wenn Sie sich eine topografische Karte angucken, ähm, die alte TK25, dann sehen Sie, über jede Beschriftung hat ein denkender Mensch sich tiefschürfende Gedanken gemacht, wo das Ganze hin soll, jetzt soll das so ein beknackter Computer, ein Programm über irgendwelche Algorithmen machen und da müssen wir also viel Hilfestellung leisten, dass der das auch so macht, wie wir das für richtig halten. Ein letztes noch, auch hier sieht man, dass je nach Maßstab ein Wechsel stattfindet zwischen einer Darstellung in Points, also in, in Millimetern und in Map Unit, also in Karteneinheiten. So, und eins zeige ich noch bei der Beschriftung, das ist auch nochmal ein wichtiges Thema. Wenn ich jetzt rauszoome, dann sieht man, ein bisschen weit gezoomt, dass jetzt nicht mehr alle Beschriftungen angezeigt werden. Wenn ich im Kugis eine Beschriftung durchführe, zum Beispiel so eine gebogene Beschriftung, ein der Straßen, und ich zoome heraus, dann filtert er einzelne Straßen raus, weil sonst würde ja alles voller Beschriftungen sein. Das Blöde ist, er weiß, das Programm weiß natürlich erstmal nicht, was wichtig ist. Das heißt, ich sehe dann irgendwie. Ähm, die, keine Ahnung, die, die Gurkengasse um die Ecke ist beschriftet, aber die wichtigste Hauptstraße der Stadt hat keine Beschriftung. Das ist natürlich blöd und jetzt sieht man hier, dass hier tatsächlich ähm, die großen Straßen nur noch beschriftet sind und auch das kann ich über einen Ausdruck darstellen. So, ich gehe jetzt mal runter zu Darstellung, äh, Platz, Platzierung, das ist die Replatzierung, die Darstellung. Da ist oben eine Regel, ähm, möglichst keine Objekte durch Beschriftung verdecken. Und eine Regelung ähm, Platzierung. Und da steht immer etwas mit Priorität. Und hier kann ich eben eine Priorität festlegen, welche Straßen wichtiger sind. Also wichtiger für die Darstellung. Hier steht dann eben, wenn Bundesstraße gleich 1, sind 10 wenn Landesstraße gleich 1, das ist einfach das Attribut, also wenn das zutrifft und dieser Wert dahinter, der ist einfach ganz beliebig, das ist nur eine Hierarchie, also der, die, die größere Ziffer wird als erste, wird einer höheren Priorität zugewiesen, das heißt, ich könnte jetzt auch 100, 800, 600 schreiben, das ist vollkommen egal. So und das heißt, ich kann über diese ganzen unterschiedlichen Beschriftungsregeln eine sinnvolle Platzierung, Darstellung der Beschriftung erreichen auf Verdrängungsregeln, wenn sich zwei Beschriftungen überlappen, welche wird rausgeworfen? Das läuft auch hier über diese Platzierungsregel mit der Priorität. So, ich glaube, jetzt habe ich mal in diesen Slot schon durch, jetzt kommt der nächste. Ja, da könnte man jetzt ganz lange sich weiter darüber unterhalten. Jetzt kommt der nächste Teil. Ja, ich bleibe auch gleich bei der Beschriftung. Ähm... Ich habe jetzt hier nochmal zusätzlich hübsche, hübsche Flächen mir gemacht, zu so dicht aneinander liegen. Wenn ich die jetzt beschriften will, je nach Maßstab, dann passt das nicht rein. Wer, äh, kurze Frage zwischendurch, wer benutzt schon Kugels 3? Okay, wirklich die meisten, dann vielleicht ist auch wieder nichts Neues. Schauen wir mal. Ähm, ich mache jetzt hier auch eine Beschriftung für diese, für, diese, ähm, für diese Polygone. Da habe ich ganz tolle Texte mir ausgedacht, die man natürlich wieder nicht sieht, weil ich sie wieder so klein gemacht habe. So. so und jetzt sehen wir schon das Problem, dass die eigentlich sind. Also es werden jetzt nicht, nicht wirklich alle Texte äh, dargestellt. Das können wir zwar können wir erzwingen zur äh, Fehleranalyse erstmal ähm, durch die alle Beschriftungen ähm, darstellen, einschließlich kollidierender. So, und Jetzt sehen wir, dass wir hier eben überlappende Beschriftungen haben. Und Eigentlich würden wir gerne die, die Beschriftung irgendwie in den Polygonen drin haben. Da kommen wir jetzt zu dem Punkt, was, was Klaas gerade sagte. Wenn man jetzt eben tatsächlich eine, eine, eine Karte mit äh, händisch macht, möchte man ja gerne die Beschriftung vielleicht an einem bestimmten Punkt haben, damit sie eben was, das Denkmal nicht überdeckt, sondern eher nur den Rasen daneben. Ja, das, ist, und das weiß aber Kugis nicht, weil für den ist der Rasen das Denkmal erstmal gleich Wichtig. ja Und das heißt, dann äh, möchte man die gerne äh, von Hand platzieren für die wirklich tolle Karte. Und da gibt es jetzt eben in der, in der QGIS ähm, 3er Version gibt es ein neues Werkzeug. Wir konnten ja schon immer die ähm, Beschriftung ähm, einstellen, dass die auf, also wenn wir, wenn wir ein Feld hatten, äh, wo eine X-Koordinate drinsteht und eine Y-Koordinate, dann konnten wir immer schon dieses Feld als Beschriftungspunkt angeben. Und äh, neu im QGIS 3 ist jetzt eben dieser. Der sogenannte Hilfsspeicher. Das heißt, da ähm, wird im, im Kugis-Projekt dort nochmal Daten gespeichert. Und der, in dem Hilfsspeicher können wir Felder ab anlegen. In die Felder können wir auch gerne was reinschreiben. Und das wird im Kugelsprojekt projekt gespeichert. Ähm, ich würde jetzt hier sozusagen diesen Hilfslayer anlegen. Und ähm, ja, Primärschlüssel. Ups. Ja, genau, fehlt von mir aus. Gut in dem Fit so, und ähm, kann dann in dem Hilfsspeicher äh, Felder anlegen dann sage ich jetzt also mal x, k für die x-Koordinate y, k für die y-Koordinate weil es so schön ist, machen wir auch noch eine, ähm, eine Drehung das heißt, da machen wir jetzt eine Rotation dazu und ähm, diese Felder habe ich jetzt eben bei der Beschriftung auch zur Verfügung, um hier bei der Platzierung, ähm, hier steht der ja datendefinierte Platzierung, hier kann ich sagen, okay, Koordinate ist jetzt eben die, ähm, dieses Feld, Auxiliary Storage User Custom XK, das war meine X-Koordinate, dann schalte ich das ein. Auch hier kann ich wieder das äh, Feld Y auswählen. Und für die Drehung, nämlich das Feld ähm, Rotation. So. Wenn ich jetzt ähm, das anwende, ändert sich gar nichts, weil jetzt habe ich ja die ähm, Koordinaten noch gar nicht ähm, eingegeben. Und jetzt kann ich aber, das, äh, dafür ist diese Werkzeugleiste hier gut, kann ich jetzt diese Beschriftung entsprechend ähm, verschieben. Ich kann also hier die Beschriftung nehmen und tatsächlich einfach hier hochschieben. Und das wird jetzt in, die, in dieses Feld zurückgeschrieben. Und genauso kann ich hier jetzt auch eine Drehung, an, eine Drehung benutzen und dann vielleicht die Beschriftung hier wieder zurückschieben. Ja. Und äh, so kann ich jetzt tatsächlich meine einzelnen Beschriftungselemente durch die Gegend schieben und dort platzieren, wo ich sie platzieren möchte. Und der Vorteil von dem Hilfsspeicher ist, dass das im Projekt ist. In QGIS 2 war das noch so, ich musste sozusagen in der, in der Datenquelle diese Felder anlegen und die waren dann immer dort drin. Das heißt, wenn ich jetzt, und jetzt hier habe ich eben den Vorteil, ich kann das Projektbezogen machen. Das heißt, ich habe die Elemente, die sind irgendwo von mir aus die Straßen und die Beschriftung kann ich aber in jedem Projekt anders gestalten. Ja, ohne, dass das jetzt auf die Daten selbst zurückgeschrieben wird, sondern das ist dann wirklich Bestandteil des Projektes. Das ist also neu, dieser Hilfslayer, das denke ich ist ein relativ... Relativ äh, starke Sache für, für dies jetzt. Da könnte ich auch Farben rein definieren, was auch immer ich da reinschreiben möchte. Das ist also diese Hilfslehrgeschichte. Klaas, du bist wieder. Oh, das geht, ja, das geht ja ja, Wie ist Brötchenbacken. So, <lacht> welcher Punkt kommt jetzt ran? Ähm, die Versatzregeln, okay. So. Ähm, jetzt haben wir die Multilinien, das war das hier. So, Ich hatte ähm, in den letzten Jahren ähm, mit dem Nordhessischen Verkehrsverbund viel zu tun, da sitzt auch ein Kollege da und da geht es ja irgendwie um ÖPNV und jetzt haben wir hier ein Thema, wir haben hier so Linienbündel. Also Sie kennen das von der Darstellung von, von ÖPNV-Plänen, dass ich da dann, ich habe jetzt hier haben wir hier ein Netz, das ist nicht sogar noch eine Hintergrundkarte. Ah ne, Netz ist nicht da. Also Warum? Ist nicht wichtig, das ist nicht wichtig, es ist einfach jetzt weißer Hintergrund. Jetzt habe ich ja sozusagen hier Linienbündel, die beschriftet sind, kann man das so gut erkennen und das Interessante ist ja, wenn wir im gisten Datenmodell haben, dann wollen wir eigentlich das so nah wie möglich, logisch so nah wie möglich an der Wirklichkeit haben. Jetzt ist das Ganze ja eine physische Linie, ein Schienenstrang, auf dem eben verschiedene Bedeutungen sind, weil dort verschiedene Linien fahren und jetzt in einem Zeichenprogramm wird man vielleicht mehrere Linien nebeneinander zeichnen, aber das ist ja irgendwie eigentlich doof. Das wollen wir jetzt nicht machen, sondern wir wollen eigentlich eine Linie haben, der wir Bedeutungen zuweisen und dann wird das entsprechend dargestellt. So, jetzt ähm, ich bin im falschen Layer. So, jetzt gehe ich zu meinem Testlayer, schalte den bearbeitbar, nimm das Digitalisierungswerkzeug und klicke mir jetzt eine Linie zurecht und komme in den Dialog, um meine Attribute einzugeben. Und jetzt sieht man hier so ein bisschen so eine kryptische Eintragung. 1, links, rechts, rechts 1, links 2, das sind alles Versatzstufen. Das heißt, wenn ich nur eine einzige Linie habe, dann kann ich zum Beispiel die Linie 3, liegt jetzt in der Mitte, jetzt kommt, meinetwegen, das wären jetzt fünf Linien, Jetzt kommt die Linie 4 dazu, die liegt auf Platz links 1, also mit 4 Meter Versatz. Da sage ich gleich was zu. Jetzt kommt ähm, die Linie 5 von mir aus und die Linie 6. Ich zähle es mal einfach so durch und die Linie 7. So, das heißt, jetzt habe ich dem Kugis gesagt, auf dieser Linie fährt die Linie 3, 4, 5, 6 und 7. Klicke auf OK und sehe, dass ich eine entsprechende farbliche Darstellung zu sehen bekomme. Ich sehe jetzt, dass leider meine Versatzregel für die Beschriftung nicht so wirklich funktioniert. Da liegt die Beschriftung drauf. Macht nichts, dann gehe ich in den Reiter Schrift und sage, ich mache hier nochmal einen anderen Versatz. Schreibe hier irgendwie eine 12 zum Beispiel hin. Und jetzt sieht man, sieht das eigentlich schon gar nicht schlecht aus. Speichere das Ganze und dieses Multilinienbündel ist fertig. Ich kann auch, wenn ich jetzt hier was anschließe und merke, ähm, nee, die, die Reihenfolge ist nicht so ganz richtig, dann könnte ich auch über hier drüber die, das Ganze ähm, anders mischen. Wenn ich aus Versehen zweimal die gleiche Linie nehme, dann gibt es hier eine Meldung, darf ich nicht. Das ist Unfug, ne? also kann ich das wieder hier ändern. So, nochmal auf Abbrechen. So, so sieht das aus und das ist natürlich jetzt so ein bisschen... Ähm, aufwendig von der Erstellung. Ich hatte da mehrere Varianten, jetzt habe ich eine, die relativ einfach ist. Erstmal ein Blick auf die Attributierung. Es gibt Attributspalten, die einfach für die Plätze sind. Also das heißt, das ist die Spalte ST1, die hat hier einen Alias, erster Platz, zweiter Platz, dritter Platz, vierter Platz, fünfter Platz, sechster Platz und je nachdem, was ich ankreuze, wird entsprechend eben die Liniennummer hineingeschrieben. Das gucken wir jetzt mal an den Eigenschaften uns an. Quellfelder, hier sieht man ST1 für erster Platz, zweiter Platz, das ist die Mitte, das ist ein Versatz links, das ist ein Versatz rechts, das ist die Attributierung, dann entsteht noch, weil das ist für die Beschriftung wichtig, eine Linienliste, weil wenn ich das Ganze jetzt gespeichert habe und ich klicke hier drauf, dann sieht man, entsteht hier auch eine Linienliste, 3, 4, 5, 6, 7, die brauche ich ja für die Beschriftung und die Anzahl der Linien, das ist ein dynamisches Feld, ähm, was sozusagen immer automatisch berechnet wird. So. wie funktioniert das Ganze jetzt mit der, mit der Symbolisierung? Also, das, das Schwierigste, das kann ich jetzt auch nicht im Detail erklären, weil das so ein bisschen ähm, komplex ist, hier entsteht die Linienliste, ich mache mal den Ausdruck auf, da sieht man, äh, eigentlich ist es ganz einfach, dass das so, so kompliziert aussieht, das liegt nur, weil ich irgendwie diese blöden Kommas geordnet haben wollte und dann ist, hat man ja, wenn meinetwegen da Linie 2, 3, sieben ist, dann sind zwei Kommas hintereinander und irgendwie ein Komma hintereinander. Ich vermute, dass irgendjemand, der ganz schlau ist, das auch einfacher hinkriegt irgendwie. Aber letztlich ist das irgendwie eine Concrete-Geschichte, es wird irgendwie alles aneinander gepackt und dann wird über irgendwelche Regex-Geschichten werden da die Kommas rausgeworfen. Also ähm, ich, ich stelle das auch noch auf der Internetseite, dann kann sich das also jemand auch runterladen und angucken und kommentiere das noch. Das heißt, manchmal denkt man, es ist ganz einfach, aber dann verbastelt man sich da jedenfalls, entsteht so die Linienliste. Ich hatte das auch mal in der Datenbank als, als Trigger, das war ein bisschen einfacher. So, ähm, die Anzahl der Linien, ähm, die Anzahl der Linien, das ist auch wieder so eine Geschichte, da, ja, da zählt er das noch irgendwie mit so einer mit so einer Array-Geschichte, das ist eine neue Funktion im, im QGIS, wo ich aus einer Liste, also wo jetzt steht 1,3,4,5, wo ich dort einen Wert, der auf einem bestimmten Platz liegt, herausfiltern kann. Ne? Und so kann ich hier ähm, das Ganze zählen. Jetzt gehen wir erstmal so ein bisschen einfahren. Also die Liste habe ich jetzt. Wie stelle ich das Ganze dar? Das ist nämlich jetzt nicht so kompliziert. Ich habe eine regelbasierte Darstellung. Linie 1, Linie 2, Linie 3. Wir gucken uns jetzt mal die Regel an. Hier steht also ähm, Linienlist like, ich mache es mal hier, kann man es besser sehen, Linienliste like 1, das ist ein Prozentzeichen vor 1, das heißt, wenn irgendwo in dieser Linienliste 1, vorkommt, heißt das, die Linie 1 ist vorhanden. Ich muss das Komma mitnehmen, weil sonst würde ja auch, wenn das Linie 10 ist, die 1 mitgezählt werden. Ne? Ähm, und da aber, wenn die Linie 1 ganz hinten steht, die kein Komma hat, dann muss ich als letztes noch eine Regel machen, Prozentzeichen, Komma, also wenn es mit der 1 abschließt, dann ähm, ist es auch 1. So habe ich jetzt, für jede der Farben habe ich jetzt eine, eine, eine Regel, das heißt, wenn ich Linie 1, 2, 3 habe, werden alle drei Regeln dargestellt, aber natürlich liegen die denn aufeinander. So, und jetzt kommt sozusagen der Trick, warum ich das Ganze in verschiedene Spalten geschrieben habe, ich muss jetzt Versatzregeln definieren. Ich gehe jetzt mal zu Linie 3. Also, die Versatzregel finden wir hier. Hier kann ich einen Versatz definieren. Der Versatz ist in Karteneinheiten genau wie auch die Linienbreite, weil sonst würden, würden da schnell irgendwelche Lücken entstehen. Also das heißt, ich habe die Linie irgendwie 4 Meter breit gemacht oder 3,50 Meter fünfzig breit und der, der Versatz ist jetzt in Karteneinheiten und jetzt sieht man, ähm, die Attributbezeichnung, das sind die Plätze, die jetzt im, im Dialog so beschrieben worden waren mit rechts 1, rechts 2, damit das intuitiver für den Anwender ist. Also ST1 ist der erste, Platz ist die Mitte. Jetzt steht hier, wenn ST1 gleich 3, weil wir sind jetzt bei der Versatzregel für die Linie 3, dann 0, kein Versatz. Wenn die Linie 3 ist in der Spalte ST2, dann gibt es einen Versatz um minus 4, wenn die Linie auf Platz 3 ist in ST3, denn ein Versatz um plus 4 und so weiter. Und da ich in der Eingaberegel dafür gesorgt habe, dass man nicht aus Versehen eine Linie doppelt einfügt, funktioniert das auch. Ne? Also das heißt, das ist jetzt die Versatzregel und da gehe ich jetzt nur noch einmal kurz drauf ein, Dann muss man natürlich auch wieder beim ähm, bei der Eingabe, hier sozusagen die, sind die Eingaberegeln, Hier über einen Ausdruck kann ich eben äh, entscheiden, dass bestimmte Dinge nicht zutreffen dürfen. Nämlich, dass wenn ST3 ist, darf das nicht, der Wert nicht gleich sein mit den anderen. So, und mit dieser ganzen etwas aufwendigen Vorbereitung kann ich wunderbar solche Multilinien zeichnen. Ja, das war's dazu. So, ich komme jetzt zu einem ganz anderen Thema. Das hatten wir. Jetzt hier auf der FOSCIS war das auch mal so ein bisschen Thema in einem Vortrag, die Frage mit ähm, Punkt oder mit generell mit äh, Symbolen. Ähm, dort äh, bietet KUGIS ja die Möglichkeit, äh, SVG, also skalierbare Vektorgrafiken, als äh, Symbole zu benutzen, äh, üblicherweise für Punkte, aber man kann damit eben auch Flächenfüllungen machen oder man kann diese, Punkte auch, äh, also diese, diese Symbole auch an Linien entlang machen. Ähm, um jetzt so eine Symbole selbst herzustellen, äh, benutze ich das Programm Inkscape. Das ist auch eine freie Software. Ähm, ich wollte jetzt einfach mal, ich bin da bei Weitem kein Experte drin, das möchte ich gleich vorweg schicken. Ich habe mich da so ein bisschen reingefummelt auch. Ähm, grundsätzlich kann man damit äh, sehr, sehr äh, viele Sachen machen. Äh, auch es gibt verschiedene Ebenen. Man, man kann dort mit Farben spielen. Ich mache jetzt was relativ Einfaches. Das wäre der, der erste Aufschlag. Ich mache jetzt hier sozusagen erstmal irgendwie so ein, so ein Rechteck und dann noch... Ähm, dann noch ein Dreieck dazu. Ja. Das Dreieck ich. Nein, das wollte ich nicht. Ja, dann schiebe ich die beiden jetzt hier so übereinander. Mal ein bisschen größer. Das soll das halt irgendwie so eine Art Haus werden. So. Ich komme nicht so drauf an. So und jetzt... Ähm, der nächste Schritt würde jetzt drin bestehen, dass ich, dass ich die beiden, also dieses Rechteck und das Dreieck, äh, in dem Sinn zusammenfüge, dass es also nur noch eine Form wird. Es geht hier über den Pfad. Ähm, das na, muss ich wieder nachgucken. Ich, ich denke, es kombinieren. Genau. Muss ich natürlich beide markieren, nicht nur eine. Das war es noch nicht. Ja, super, Das war jetzt, äh, aber jetzt haben wir ein, ein Element, es ist, wurscht, ist jetzt nicht so ganz hübsch geworden, aber damit kann man sich eben aus, aus einfachen Geometrien dann auch komplexere Geometrien zusammenbauen. Ähm, es ist eben dieses, dieses Vektor, ich will es nur kurz zeigen. Also wir haben jetzt hier wirklich diese Pfade, das heißt wir können hier immer einzelne Elemente irgendwie anpassen und damit rumspielen. Ich weiß aber auch immer nicht genau, wie das eigentlich geht, deshalb lasse ich es lieber sein. Ähm, Ich speichere das jetzt. Generell würde ich empfehlen, ich ähm, sozusagen die, die, ähm, die Größe hier immer möglichst gleich zu machen, damit ich das in Kugels immer gleich habe, weil wenn das an sich schon etwas größer ist, dann muss ich in Kugels sozusagen eine kleinere Größenstufe nehmen, als wenn ich ein sehr kleines habe. Es ist für die Darstellung eigentlich vollkommen egal. Das sind ja Vektoren, das heißt, die werden einfach frei skaliert und dann gezeichnet. Es ist wirklich wurscht, es gibt keinen Qualitätsunterschied. Aber es ist wahrscheinlich einfacher, wenn ich, wenn ich meine Symbole, wenn ich weiß, also für den Maßstab nehme ich immer die Größe 5 oder sowas. Also wenn ich bei dem einen Symbol muss, ja, ah, dann muss ich Größe 20, das andere Symbol war Größe 3. Das ist ein bisschen, bisschen kompliziert. Außerdem ist äh, eventuell noch günstig, dann die, die ähm, Seitengröße auf den Inhalt anzupassen. Das heißt, dass ich ja nicht so einen weißen Rand drumherum habe. Also jetzt habe ich also die Seite, jetzt äh, besteht jetzt tatsächlich nur noch aus... Das, das ganze, die ganze Datei besteht dann wirklich nur noch aus dieser Zeichnung. Ähm, ich speichere das jetzt. Ähm, ich speichere das jetzt hier in, mein, in dem Fall in mein Home, äh, Prof, Home-Verzeichnis, in, mein, in das Profil. Das ist so ein Standard-SVG-Pfad. Man kann sich ja natürlich auch ähm, zum Beispiel auf einem Netzlaufwerk, wenn man die teilen möchte, kann man auch ähm, SVGs ablegen. Die müsste man dann, äh, zeige ich gleich, in Kugis entsprechend einbinden. Das ist natürlich meine Zeichnung Test, klar. Die ersetze ich jetzt, die habe ich nämlich schon. Und in Kugis wäre das bei den, bei den Einstellungen Optionen. Da haben wir hier System und hier sind diese SVG-Pfade und da kann ich weitere Pfade hinzufügen. Das heißt, also, wenn man jetzt eben innerhalb von einer ja, von Firmenumgebung oder so ein Netzlaufwerk hat, kann man dort dann seine, seine Symbole auch teilen und dann hat die jeder eingebunden. ich mache mal wieder mein projekt auf so, jetzt habe ich hier meine meine punkte würde ich jetzt hier mit einem mit einem svg symbol versehen und finde dann hier ganz unten so also ein bisschen ungünstig Scrollbar verschwindet. Ja. Hier sind die Benutzersymbole und hier ist mein neues Symbol jetzt gelandet. Kann ich jetzt hier tatsächlich anhaken? Schön. Ja, ja war es, ist es tatsächlich zu klein? Also ich sehe es nicht. Sie wahrscheinlich auch nicht. Hier mal eine Markierung von 20. Wir die Symbole auch. Ja, das wäre jetzt also so erstmal ein ganz einfaches Symbol. So wird das dann eingebunden nach Cookies. Ähm, jetzt hätte ich noch äh, zwei Sachen. Das eine ist, ähm, das machen wir vielleicht mal als erstes. Jetzt, äh, ähm, jetzt habe ich ja, könnte ich mir vorstellen, ich mache mir jetzt ein schönes Symbol. Aber jetzt hier so ein tolles Haus. Und im einen Projekt brauche ich das gerne in Rot und im anderen hätte ich es aber gerne in Grün. Da gibt es in QGIS äh, die Möglichkeit, oder vielmehr im, in dem SVG in Kombination mit QGIS, gibt es die Möglichkeit, dass man dort in das ähm, noch die, dies, diese Farben äh, parametrisiert und dann kann man die aus QGIS ansprechen. Ich habe die Datei hier auch schon offen. Das ist jetzt diese, diese Test-SVG. Ich denke, das kann man lesen. Ähm, hier ist jetzt ja, das ist, also, das ist also so gesehen reines ASCII, das ist also auch ein XML in dem Sinn, wir haben hier diesen Pfad und können dann hier in, innerhalb ähm, hinten dran am einfachsten die ähm, Farbe, wir haben hier also sozusagen einen Style, das ist also, das ist ähnlich wie, wie so ein CSS-Geschichte, das brauchen wir auch gar nicht äh, jetzt irgendwie groß zu ändern, sondern wir haben jetzt hier die, die Möglichkeit, ich kopiere das jetzt rüber und zeige es dann gleich, Ja, wir haben jetzt ja, Ich mache gleich nochmal einen Zeilenumbruch rein. Also, oder wir gucken uns so an. Also, wir haben hier erstmal diesen, diesen äh, Fill. Das wäre also die Füllung. Und dann muss man an der Stelle einfach reinschreiben: Param-Fill. Und dann kann das von Kugis. Das, das gibt es schon ganz lange. Also, ich hatte nochmal geguckt. Also, die sourcepool hat den Blog dazu, äh, Blogbeitrag dazu 2011 veröffentlicht. Also, das ist wirklich nichts, nichts Neues. Aber ich, äh, das ist eine Sache, die vielleicht doch auch nicht so bekannt ist und hier ist dann in dem Sinne Default-Farbe gegeben dann haben wir hier diese Fill-Opacity die, weiß ich gar nicht, ob man die von Kugels auch parametrisieren kann, ich glaube nicht Stroke ist also die Linienfarbe da haben wir jetzt wieder diesen Param Parameter und bei der Bra Linienbreite auch Stroke-Width, da ist dann der Parameter ähm, Outline-Width und wenn ich das jetzt so verändert habe denke ich, Denk ich ähm ich kann das ja mal speichern. Ich mache das Cookies nochmal neu auf, dass, dass er das auch sicher einliest. Ich weiß jetzt nicht genau, was live jetzt mitgekriegt hätte. So, und jetzt haben wir hier schon die Punkte. Aha, da hat er jetzt eh schon was, ge was geändert, weil es hier eine andere Farbe eingetragen ist. Und hier kann ich jetzt tatsächlich die, die Farbe ändern. Das war jetzt zum Beispiel auf Rot. Das war vorher gar nicht aktiv. Das habe ich jetzt dummerweise vergessen zu zeigen. Ich zeige es beim nächsten gleich. Ja, also ich kann jetzt hier die, die Farbe oder auch die... Na, das will, okay, das ist die Linienfarbe weil, warum ist das jetzt die Linienfarbe, naja gut okay, und die Füllfarbe mache ich mal grün dann sieht das jetzt eben so aus hier kann ich dann auch die Breite noch verändern ja. so kann ich das Symbol dann eben in, in verschiedenen äh, Kontexten äh, anders einfärben und benutzen noch einen Punkt gehabt? Ja, einen hatten wir noch. Den äh, zwei eben. Minuten kriegen wir hier gezeigt. Ja. <lacht> Andere Geschichte, was ich ähm, noch ganz kurz zeige, das ist hier die Möglichkeit im ähm, Inkscape. Wir können dort, äh, oft hat man ja Pixelgrafiken von irgendwas. Mh, da können wir eine Pixelgrafik, ich habe hier einen tollen Brunnen, da können wir ähm, importieren und dann... Äh, Einbetten, das wäre die eine Variante. Äh, einbetten heißt dann wird die, also ist im SVG, SVG die Pixelgrafik, die ist dann aber halt gepixelt. Je nachdem, wie groß das dann dargestellt wird, ist das eben schöner oder nicht schön. Ich bette das jetzt auf jeden Fall mal ein. Und ähm, was dann ganz spannend ist, ich habe dann eben hier im, im Inkscape die Möglichkeit, über, ähm, aus dieser Pixelgrafik dann auch wieder ein Part zu erzeugen, automatisch. Das ist hier, ähm, das bitte mit Nachzeichen, muss ich wieder nachgucken. mit nachzeichnen, genau, das ist jetzt hier bei so einer Schwarz-Weiß-Geschichte relativ einfach, weil da der Kontrast sehr hoch ist, ja, dass wir jetzt hier die Vorschau, sage ich ja, okay, okay, und hätte dann tatsächlich an der Stelle einen Pfad erzeugt und könnte dann auch wieder mit den Parametern rumspielen und dann eben entsprechend ähm, anders einfärben. Ist klar, danke. Letztes Wort für dich. So, ähm... So, jetzt haben wir hier noch ein Thema. So, Hintergrund ist jetzt irgendwie weg, da hatte ich ein äh, Luftbild hinterher. Eine beliebte Frage ist häufig, ähm, ich habe eine Beschriftung und muss die Beschriftung vom Objekt verschieben und möchte gerne eine, eine Folgelinie haben, eine Labellinie. So, wenn ich jetzt hier steht irgendwas, so und so, Park am Kinderheim. Und wenn ich jetzt diesen Punkt, das ist einfach ein Punkt, verschiebe. schalte das mal bearbeitbar. Ähm, Gehe aufs. Nee, Entschuldigung, nicht den Punkt will ich ja gar nicht verschieben. Ich rede um Zeug. Ich möchte das Label verschieben. Ich habe das Ganze jetzt bearbeitbar geschaltet, weil ich habe jetzt die ähm, Möglichkeit, das Label zu verschieben über die ähm, nicht über den Zwischenspalten, sondern konventionell über eine feste Attributspalte gemacht, weil es in diesem Fall besser geht. Ich nehme jetzt das Label, verschiebe das und habe eine Linie, die dem folgt. Nochmal darauf zu achten, bei dem, bei dem Label steht nicht nur äh, Park am Kinderheim bla bla bla, sondern es steht unten rechts noch eine Zahl 1978, die anders formatiert ist, nämlich fett. Ich hätte sie jetzt auch irgendwie rot machen können. Das war jetzt irgendwie, ein Kunde hat mich davon irgendwie zwei Wochen gefragt, kann man eigentlich sowas machen, dass da nochmal versetzt hinten was anderes steht. Ne? Weil man sieht jetzt, dass das hier hinter der, hinter der Schrift ist. Wenn ich die ein bisschen verändere, ich gehe auf das Objekt und ich sage jetzt mal, dieses Heinrich-Horst verschwindet. Dann rückt die 1978 auch weiter daran. Ne? So, ich gehe wieder hier zum, zum Label verschieben. Also, das heißt, ich kann ein, ein Labelfeld machen, das auch hier sogar aus mehreren Labelfeldern besteht, nämlich diese 1978 und ich kann eine Linie erzeugen, die immer zur Geometrie folgt. Das geht auch so, wenn ich ein Polygon-Layer habe, jetzt kein Beispiel, dass die Linie dann immer an den Rand des Polygons klebt und auch dann von der linken zur rechten Seite wechselt. So, das Ganze kann man leider im QGIS jetzt nicht mit zwei, drei Klicks zusammensetzen, aber ähm, die Entwickler haben uns den Ausdruckseditor geschenkt, mit dem man sehr viel machen kann. und ähm, der für eine, eine Darstellungsmöglichkeit den Geometriegenerator benutzt werden kann. Das ist einfach ein Symbollayer-Typ. Ne? Sie kennen Symbollayer-Typen, äh, Fläche, Schraffur oder bei Punkten, Ellipse, gefüllte Markierung, SVG-Markierung hatte der Bernhard gerade. Der Geometriegenerator, das ist das, wenn ich irgendwie Anfängerkurse mache, wo ich den Leuten sage, jetzt, das läuft jetzt unter unter ein ähm, bisschen abgefahren, das legen wir mal beiseite. So, jetzt ähm, ist es so, da kann ich Ausdrücke reinschreiben, die sich letztendlich an räumlicher SQL orientieren. Das heißt, wer jetzt irgendwie in Postgres-Datenbanken oder in der Spatialite-Datenbank schon mal jetzt irgendwie solche Sachen macht, für den ist das, sind diese Begriffe eher bekannt, für andere dann eher nicht. Jetzt sieht man hier, ähm, wenn XC ist Null oder YC ist Null, das ist einfach nochmal eine Differenzierung, Wird überhaupt, findet überhaupt ein Versatz statt oder nicht. Deswegen gucken wir uns jetzt erstmal das hier drunter an. Ich muss dazu sagen, ich habe ähm, hab zwei Spalten angelegt, nämlich ähm, XC und YC, die ich in der Beschriftungsregel dafür benutzt habe, dass beim Verschieben der Beschriftung dort Koordinaten eingetragen werden. Das ist so ähnlich, wie was der Bernhard gezeigt hat. So und jetzt steht hier folgendes. Ähm, shortest Line, also eine kürzeste Linie von Dollar Geometrie. Dollar Geometrie das ist so ähnlich wie mit Dollar Area, das ist einfach die Geometrie des Objektes. Also das ist der Punkt, wenn man so will. So und jetzt soll die kürzeste Linie von der Geometrie, also von dem Punkt oder auch von dem Polygon, Gesendet, geschickt werden zu einer zweiten Geometrie. Also diese Funktion Shortest Line funktioniert eben so. Shortest Line, kürzeste Linie von der Geometrie zu jener Geometrie. Die erste Geometrie ist eben diese, ähm, die Geometrie des Punktes. Die zweite ist, mach mir einen Punkt, Make Point. Und ein Punkt ist ja einfach definiert durch zwei Koordinaten und dann sage ich, Lese die Koordinaten aus X, C und Y, C. Das steht hier irgendwie auch noch hinter. Das ist so schön, dass man auch Kommentare reinschreiben kann. Und das ist die Folgelinie. Wenn ich das Ganze nicht verschiebe, dann entsteht hier noch eine andere Folgelinie, die zu einem bestimmten fest definierten Punkt führt. Das ist jetzt erstmal das ist jetzt nicht sozusagen wichtig. Das Entscheidende ist, und das ist, wenn wir das noch ins Internet stellen, das ist diese Stelle. Damit kann man eine Folgelinie erzeugen. Voraussetzung ist, dass man im Beschriftungsdialog, bei Platzierung eine Spalte angegeben hat, also das ist jetzt hier sogar noch ähm, der kompliziertere Fall. Ich habe jetzt zwei Beschriftungsregeln angelegt, weil ähm, ich ja einmal diese Beschriftung habe mit der Jahreszahl und einmal die normale, ich zeige das jetzt bei der normalen. Da wir, wir müssen auf die Zeit ja, achten. ja okay, ja. Ich, ähm, wir machen hier Schluss, stimmt, das geht jetzt ja, das, das nächste weiter. So, hier haben wir jetzt die Beschriftung definiert, die beiden Spalten, XC und YC, so, und dann weiß das Programm das. So, den zweiten Teil, wie ich jetzt hier diese ähm, kleine Beschriftung daran binde, das ähm, ja, kann ich jetzt nicht mehr zeigen, gibt es eine andere Gelegenheit vielleicht dazu. Also Alles klar. vielen Dank. Jetzt kommt der Johannes Kröger.